Im ersten Jahr, wir wollen ja jetzt auch hier direkt den Beweis eintreten, du hast ja auch im ersten Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr hingelegt, ja? das muss man ja sagen. Jetzt fragt sich ja der ein oder andere da draußen auch, hey, ich will Makler, ist ja spannend, ja, da zu starten. Was war denn bei dir der Grund zu sagen, das ist cool, das will ich? Was hast du konkret als erstes gemacht? Herzlich Willkommen zu unserer nächsten Evolution Podcast Folge. Heute mit einem Thema, was sich ganz gezielt richtet an startende Immobilienmaklerinnen und Makler, die wirklich anfangen oder die kurz vor kurzem gestartet sind. Und das ist heute unser Thema mit einer Immobilienmaklerin aus meinem Coaching, der lieben Isabel. Isabel... Stell dich mal kurz vor, wo kommst du her und wie lange bist du überhaupt schon Maklerin? Ja, sehr gerne, Heinz. Also ich bin Isabel, ne, bin äh, jetzt 38 Jahre alt und ähm, bin in Düsseldorf ansässig und möchte dort auch als Immobilienmaklerin durchstarten. Viele erreichen am besten natürlich. Sehr cool. Wie lange bist du denn schon dabei? Äh, knapp ein Jahr. Knapp ein ja, Jahr. Genau. Und was war denn, oder andersrum, wo kommst du denn überhaupt her? Aus welcher äh, Branche oder aus welchem Bereich? Ich bin ursprünglich ähm, ja aus dem Bereich äh, Buchhaltung tatsächlich. Aha, okay. äh, und zwar ja Leiterin, Controlling, Rechnungswesen. Ne? Und okay, das so war so meine Heimat. Ne? Was mit Zahlen zu tun? Ja, Finanzen, Zahlen, ganz genau.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 Ja. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen aber auch, dass ich viel Freiheiten habe und auch projektbezogen arbeiten kann. Ne? Also wenn man Immobilien verkauft, und dann ist das ja danach abgeschlossen sozusagen. Ne? Mhm. Im besten Fall entwickeln sich natürlich weitere Aufträge, aber ähm, man hat halt auch viel unterschiedliche Dinge, die man da machen kann. Ne? Es ist also nicht eintönig, sondern immer wieder was Neues, immer wieder neue Herausforderungen. Und natürlich auch mit äh, privaten Menschen zu tun zu haben ne? und nicht immer nur B2B. Das ist was, was mich unheimlich gereizt hat und äh, Immobilien als solche, also Häuser, Wohnungen, finde ich super interessant. Ich habe auch selber investiert damals ne? mhm. und ähm, dann habe ich mir gedacht, boah, da wird ein Schuh draus. Ne? Also Finanzierung okay. und Immobilien und so weiter, das passt irgendwie zusammen. Ne? Was waren denn deine Erfahrungen? Du sagst gerade, du hast Immobilien gekauft. Was waren denn deine Erfahrungen jetzt mit Maklern? Die waren teilweise wirklich grenzwertig, muss ich sagen. Ja, mhm. äh, man hat sich schon gedacht, na ja, also irgendwie kannst du das wahrscheinlich besser. Ja, oder man sollte da auf jeden Fall für sorgen, dass da eine gewisse Qualität, ein gewisser Standard auch reinkommt, denn es geht ja auch um viel Geld am Ende. Mhm. Und äh, da habe ich teilweise gedacht, also. Ähm, das, also ich finde es furchtbar, wie teilweise die Unterlagen aufbereitet waren, also Finanzierungsstopps hatten wir drin, ne? dass die Banken da teilweise wirklich lange warten mussten. Ne? Okay. Okay, also Objektunterlagen, äh, Käse, an der Stelle kleiner Spoiler, ähm, wir haben zu diesem äh, Thema ähm, entweder schon ein Video äh, hochgeladen oder äh, in Planung, ne? das Thema Finanzierung ist letztendlich, also bitte hier auf dem YouTube-Kanal mal gucken, also da ist äh, wirklich was am Start, das Thema Objektunterlagen ist eine Vollkatastrophe, kann man so sagen. Ja, ne? ja, ja? das ist generell so. Okay, ja. kannst du noch so ein, zwei Punkte sagen, die dir aufgefallen sind, äh, wo du sagst, ey, das machen die wirklich echt schlecht? Ähm, ja, zum Teil die ähm, Fotos zum Beispiel. Ja. Ja. Also ähm, ich meine, für mich als Investorin war das super. Weil ähm, wenn eine, wenn eine Mobil schlecht dargestellt ist, äh, hast du nicht so viel Konkurrenz natürlich am Ende, ne, die mit dir mitbietet sozusagen ähm, und aber auch der Umgang. Also teilweise viel Druck wurde aufgebaut seitens der, der Makler. Ich habe zum Beispiel für eine kleine Wohnung, äh, hatte, hatte, hatte mir ein Makler gesagt, ja, ich habe auch internationale ähm, ähm, äh, Kunden, die das hier alles umgesehen kaufen. Die würden auch mir morgen was unterschreiben, also wenn sie nicht hier vor Ort jetzt mit mir eine Unterschreiben, dann ist die Wohnung weg. Das ist natürlich äh, Kokolores, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Und das äh, äh, Quatsch. Ja, ja? ist Quatsch. Ja, es ist Quatsch. Also komische Methoden. Ganz genau. Ja, merkwürdige Kom Methoden, merkwürdige Methoden ne? genau. Okay, das, das ist natürlich nicht cool, und, aber leider Gottes ist es so. ja Also das heißt, Werte zu leben als Maklerin, als Makler ist wirklich sehr, sehr wichtig. Hattest du denn den Eindruck von den Maklern, mit denen du zu tun hattest, dass die irgendeinem System folgen, irgendeiner wirklich also Professionalität? Oder wie würdest du das bezeichnen? Ich lache schon, ne? weil ähm, es, man hat es schon gemerkt, wenn jemand professionell war, also waren jetzt nicht alle Makler irgendwie, ja. natürlich doof, ne, ist klar, ähm, aber man hat schon den Eindruck gehabt, dass äh, das teilweise wirklich so durcheinandergewürfelt ist, ne? also nicht wirklich, ähm, auch so von Feedback her beispielsweise, ne, man hat eine Wohnung angefragt, hat, man hat vielleicht eine Woche später mal ein Exposé bekommen, wenn man Glück hatte teilweise, ne? dann haben sich die Makler danach gar nicht mehr gemeldet oder so, also das ist schon, ne? wenn man da ein System hat und ganz genau weiß, wie der Ablauf ist. Ähm, dann würde sowas natürlich nicht passieren. Ne? Also Man könnte doch auch sagen, wer da draußen behauptet, dass die Makler wirklich gut arbeiten, weil wir haben ja nur jeden Tag mit vielen Maklern zu tun, du weißt das, ja, du kennst mich ja auch. Ähm, und wer da draußen behauptet, dass die Makler wirklich gut arbeiten, das ist nicht der Fall. Punkt. Ja. Der große Teil arbeitet eben nicht professionell. Ja. Ja. Punkt, aus, Ende. Und da, ja. da beißt die Maus kein Faden ab, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Ja. Das ist so, ja? ja. und vor allen Dingen man tut ja auch den, ähm, sag mal, der, der ganzen Branche keinen Gefallen. Es ne? kommt ja allen Kollegen auch äh, zugute, wenn wir alle gute Arbeit abliefern, ne? Weil das dann eben auch äh, vielleicht würden viel mehr Leute auch Makler engagieren, wenn nicht der Ruf teilweise so schlecht wäre. Ja und ja? das liegt in der Arbeitsweise, Punkt. Korrekt. Mhm. Okay, haben wir das abgehakt? Jetzt gehen wir mal gehen wir mal darauf. Wie hast du denn oder wie bist du denn gestartet? Weil unsere Zuschauer, die jetzt auch starten wollen. Die fragen sich natürlich auch, Ja, was ist denn so der richtige Start? Ja? Du hast ja einen bestimmten Weg dir ausgesucht. Was hast du konkret als erstes gemacht? Tatsächlich ähm, war es bei mir was Spezielles, weil ich vorher auch äh, Baufinanzierung gemacht habe. Also ich bin erst in die Baufinanzierung ja. eingestiegen ähm, und ähm, meine Schwiegermutter tatsächlich, die hat ihr Haus verkauft damals. Mhm. Das war ein super Start für mich und ich würde auch jedem empfehlen, erstmal nebenbei sich ein Netzwerk aufzubauen. Jeden vielleicht mal so erzählen, dass man das irgendwie vielleicht mal vorhätte, ja und da auch gerne, wenn jemand was hört, jemand was verkauft. Dann mit einem Objekt einzusteigen. Also, ich finde, es ist das Beste, wirklich erstmal Klar, äh, Tippgeber, Netzwerk, Bekanntenkreis. Genau. Und wenn du, wenn du ja als, als Typ, äh, so wie du, ja, auch, äh, ich sag mal, ähm, dass das Herz auf der Zunge trägt, also gut kommunizieren kann, dann wissen das ja auch deine Freunde. Ja? Dann trauen ja. die dir das entweder zu oder du bist halt jetzt eine Pfeife und dann trauen sie es dir nicht zu. Ja, also, das ist ja schon mal ein ja. guter Beweis traut mir mein Umfeld etwas zu. Und das war ja bei dir so, ne die haben dir was zugetraut und dadurch hast du auch den, den, den ersten Deal dann sozusagen bekommen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall korrekt. Und dann hatte ich das Glück, ne, dass die Käufer des Hauses eben dann auch ihre Immobilie verkaufen wollten, beziehungsweise die Immobilie der Schwiegermutter. Und so kam da das eine zum anderen. Halte fest. Also das heißt, wenn du einen guten Job machst, wenn du dich engagierst, dann bekommst du aus von dem einen Verkauf zum nächsten Verkauf, wenn du ja. dich nicht ganz dumm anstellst. Ja, okay. Kann man so sagen, ne? Ja. ja. Schön. Deswegen ja. ist auch, wie du immer sagst, jedes Objekt auch... Eine ganz klare Werbung für den Makler selber. Also es ist eigentlich eine Marketingaktion. Genau. Ja, ähm, ja und ich, so, also so war mein Einstieg jetzt in die Immobilienbranche. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Jetzt geht es ja um das Thema Ausbildung, ja, weil es ist ja immer nur so eine, so eine Situation, wo jemand sagt, was, was, was ist jetzt der richtige Schritt? Ja? Und da ja. gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ja? Und du hast ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine dieser Varianten auch wahrgenommen am Anfang. Mhm. Was hast du da konkret gemacht? Ja, ich habe, ich glaube, das ist ziemlich klassisch, die, die IHK-Ausbildung zur Immobilienmaklerin begonnen. Also geprüfter Immobilienmakler. Geprüfter Immobilienmakler, genau. Ähm, begonnen. Äh, mhm. Ich glaube, mehr brauche ich nicht zu sagen. So, also ich habe es nicht mal. durchgezogen. Ne? Ich habe okay. tatsächlich, Weil ich, äh, ja, es ist äh, sehr ermüdend, sehr langweilig. Es ist auch nicht, dass ich jetzt weiß, wie ich jetzt Schritt für Schritt konkret vorgehen kann. Ne? Also es hat eigentlich nichts mit der Praxis zu tun. Das hat überhaupt nichts mit der Praxis zu tun. Ne? Es wird dir nur beigebracht, was äh, in den Gesetzen steht, eben. und ähm, Aber praktische, wirklich praktische Dinge an die Hand werden einem eigentlich nicht gegeben. Also du stehst da wie ein Ochs vorm Berg am okay. Ende. Ne? Okay. Okay, aber da würde ich jetzt gerne mal äh, kurz mal drin ein bisschen bohren. ja Und zwar aus folgendem Grund. Also letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, ist die Absicht im Prinzip eigentlich irgendwelche Gesetzestexte zu wälzen, mhm. irgendwelche theoretischen, äh, äh, theoretischen Dinge, die für die Praxis in der Wirklichkeit nicht relevant sind. Ja. Deshalb meine Nachfrage an der Stelle. Mhm. Ist das, was dort, also ich, ich, ich sage nur, wie ich es sehe, ja, du mhm. kannst es mir bestätigen, du kannst aber auch gerne verneinen, mhm. dass dort wirklich nur dafür gebüffelt wird, um am Ende ein Zertifikat zu bekommen? Ja, also man kann sagen, okay, das Zertifikat, ähm, das ist natürlich auch teilweise, denkt man zumindest, wichtig, ja, dass man irgendwie was vorweisen kann, ja, also dass man halt eben eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, man lernt, natürlich lernt man auch was, aber nicht äh, das Essentielle, meiner Meinung nach. Ne? Also nicht das, was einem in der Praxis, was, weil darum geht es ja, ich, ich, ich sag ja auch, ähm, auch hier bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, gibt es auch ein Video dazu, Ausbildung hat einen Zweck. Ja. Dass das, was ich lerne, in der Praxis, also in meinem Beruf anwenden kann. Genau. Und hier muss einfach ein Umdenken auch in Sachen Ausbildung stattfinden. Mhm. Ja, man muss einfach mal aufhören, sich irgendwelche Zertifikate an die Wand zu kleben. Mhm. Weil was bringt mir das, wenn ich eine Ausbildung mache? Ich bin aber nachher nicht in der Lage, diese Ausbildungsinhalte in der Praxis anzuwenden und in dem Beruf den ich da lerne, erfolgreich zu sein, ja. dann ist eine Ausbildung ein Zertifikat für den Hintern. Ganz Punkt, cool. aus, mhm. Ende. Ja. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, wer, Das ist Dummheit. Wenn da draußen einer der Meinung ist, dass ein Zertifikat mich berechtigt dazu, zu sagen, ich beherrsche diesen Beruf. Das ist Bullshit. Und dafür ich, trete ich ein und dafür kämpfe ich auch, weil das so nicht korrekt ist. Das ist einfach dumm. Ja. Punkt. Mhm. Jetzt kommen wir aber dazu, bin ich jetzt fachlich hochversiert, wenn ich diese Ausbildung gemacht habe, ja oder nein? Ich würde sagen, fachlich äh, wahrscheinlich ja. Wie gesagt, ich habe sie ja nicht zu Ende gemacht, ne? mhm. ähm, Das würde ich schon sagen, aber was tun wir denn am Ende, Heinz? Wir verkaufen ja. Was genau. Wir verkaufen. Und das, genau. das Verkaufen kommt mir da viel zu kurz. Wir müssen Umsatz machen, wir müssen verkaufen. Für unsere Kunden, aber auch für uns selbst natürlich, fürs Unternehmen. Und das ist halt etwas, was viel, viel zu kurz kommt, ne? Und du hast ja im ersten Jahr, wir wollen ja jetzt auch hier direkt den Beweis eintreten, du hast ja auch im ersten Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr hingelegt. ja? ja? ja. Das muss man ja sagen. Ja. Also das heißt, du ja. hast im ersten Jahr äh, schon richtig schön äh, Geschäft gemacht. Ja? ja? Du hast also in einem äh, hohen sechsstelligen Bereich äh, oder mittleren mhm. sechsstelligen Bereich schon Umsatz gemacht. ja? Mhm. Und es war sehr erfolgreich, oder? Ja, definitiv. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Dann hast du aber irgendwo eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, äh, du möchtest dich nochmal ein bisschen Verbessern oder ja. was, was, was, wie ging es denn weiter? Ähm, ich habe äh, mich wirklich regelrecht gesehnt nach jemandem, der mir eben ähm, wirklich praktische Dinge, wie gesagt, an, den, an die Hand gibt, ja. Ähm, weil, weißt du, teilweise ist es ja so, solange wie man viele Aufträge hat und alles gut läuft, ja, ist man irgendwie happy und denkt, mhm. ich kann das ja schon, ne? Dann muss ich aber ehrlich sagen, irgendwann sind die Aufträge so einfach so ein bisschen zurückgegangen. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dieser ganzen Zinswende und so diesem ganzen Thema auch. Ne? Aber auch so definitiv habe ich auch neu begonnen. Ich habe diese Blaupause tatsächlich gemacht, weil ich bin auch umgezogen. Das heißt, ich habe die Region geändert. Da kennt mich, Da kennen mich die Leute zwar, aber eben diese Folgegeschäfte, die bleiben dann aus. Man steht tatsächlich ein bisschen wie in Ochs Berg. Wo fange ich jetzt an? Vor allen mhm. Dingen wie? Und, und, und wenn man wirklich mal in die Praxis geht, ne, ergeben sich so viele Fragen. Wenn ich jetzt Flyer mache, ist ja schön und gut. Was soll draufstehen? Wie wie viel verschicke ich überhaupt? Wie mache ich denn eine richtige Marktanalyse? Mhm. Ja, ähm, wo, Also das sind ganz essentielle Fragen, wo ich einfach Hilfe Benötigen. Also wieder das Thema Objektakquise, äh, ja. generell Akquise, ja. Einkauf und ja. Verkauf, also wirklich Richtig. die wichtigen, wichtigen, übergeordneten Dinge, um erfolgreich das Maklerbusiness zu betreiben. Richtig. So, und mhm. da bist du jetzt auf welchen Wegen auch immer, du zu mir gekommen. So, und ähm, jetzt sag mal vorher, nachher, also was, was ist so jetzt deine Erkenntnis? Du bist ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, mhm. deshalb habe ich dich auch bewusst eingeladen, weil du noch nicht viele Monate oder vielleicht schon Jahre mit mir zusammenarbeitest, sondern recht kurz. Jetzt äh, gib doch mal den Leuten da draußen mal einen Vergleich ähm, zu meiner ich will es gar nicht mehr Coaching nennen, ja. Also, mhm. sondern zu meiner Ausbildung, ja, mhm. die du bei mir bekommst. Und ähm, vielleicht einen kleinen Spoiler äh, in Richtung äh, Inhalte, ja. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, ja? <lacht> ja. Aber sag mal den Vergleich. A, ich fühle mich deutlich sicherer, ja, als vorher. B, ich habe jetzt wirklich einen Plan an der Hand, wie ich jetzt wie vorgehe. Und es macht auch Spaß, das Ganze umzusetzen. Was aber auch. Ein unfassbar wichtiger Faktor ist, ist auch der, dass man so motiviert bleibt, weil äh, du, dein ganzes Team, auch diese Community mit den anderen Maklern, die motivieren sich, wir motivieren uns alle gegenseitig so sehr, dass man einfach morgens richtig Bock hat aufzustehen und richtig viel zu reißen. Mhm. Ja, also, um, für mich, um, zum Beispiel, ein kleines Beispiel, eben ja. Spoiler, ne, ähm, allein die, die, die Mappe, die man zum Einkaufsgespräch mitnimmt zum Kunden, die, die gibt mir schon so viel Sicherheit, ja, im Ablauf, ähm, dass ich einfach nur denke, boah, also allein das ist schon ein Erlebnis für, für dich Kunde, bitte, äh, ne, Nimm das wirklich mal ähm, hier in Anspruch, dass ich zu dir komme und wir uns mal unterhalten. Wie viel Sicherheit bekommst du denn durch die ganzen Vorlagen, die du von uns äh, bekommst? Unheimlich viel, ja. Also, ihr habt ja wahnsinnig viele Vorlagen. Also, wirklich für alles. Also, ihr habt ja nichts vergessen, ja. Also, hm. es gibt ja wirklich äh, auch Dinge, an die ich überhaupt nicht gedacht hätte, natürlich. Ne? Ähm, du musst, es ist ja auch so einfach. Du musst ja nur Bilder austauschen, ein paar Texte austauschen und das war's. Und du hast ein fertiges Produkt, wo du vielleicht auch, und das im Übrigen auch zum Thema Geld sparen, enorm viel Geld spars, weil du kannst natürlich jemanden engagieren, der die Texte schreibt, du kannst jemanden engagieren, der dein Design macht, du kannst eine Ausbildung eben auch bezahlen und alles Mögliche. Da hast du aber noch nichts an der Hand. Mhm. Also Sprich, also Kostenleistung ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Genau. Und, und, und jetzt nochmal, wenn du jetzt das mal vergleichst. Das eine ist Theorie, die mhm. nimmt man ja bei uns, ich glaube, das darf ich jetzt mal wirklich vorwegnehmen, die kriegt man ja bei uns eigentlich noch for free mit dazu. Ja, kriegst du nebenbei mit. Genau. Ja, oder? Die ja, kriegt ja, man, die kann man wirklich, das nicht nebenbei im Sinne von, wir geben keinen Wert drauf, nee, nee, sondern nee, nee. Ne, die Inhalte in unseren Calls und so weiter, es geht ja sehr viel um fachliche Dinge. Ja. Das ist ja, ich sag jetzt mal. Man merkt es gar nicht, ne? genau. weil es so ne? spannend ist ne? und so ja? unterhaltsam. Ja, man Ex merkt es nicht. Exakt. Und... Jetzt mal von der Wertigkeit. Wenn man sagt, jetzt so, ich habe da, da eine theoretische, die, die man nicht Ausbildung nennen kann, ja, sondern Zertifikatsvorbereitung oder Prüfungsvorbereitung, nenne ich die jetzt mal. Mhm. Und hier eine, eine echte Ausbildung, die einen zum Makler macht, der in der Praxis besteht. Ja. ja. Den Unterschied, sagt denen nochmal. Der Unterschied, der ist im Prinzip der, dass ähm, man bei euch eben ähm, wie so eine Art, man hat das Gefühl, duale Ausbildung macht. Mhm. Also man ist ja bei euch, während man, also man geht ja alles Schritt für Schritt durch, macht es mit und muss ja parallel, fängt man ja schon an, die Dinge umzusetzen. Das macht ja ganz viel Spaß. Und da ist irgendwo auch für mich der Unterschied zu dieser, zu dieser IHK-Geschichte zum Beispiel. Also mhm. ich will jetzt kein IHK-Bashing machen, um da, Himmel Willen. Äh, Darum geht's ja gar Darum nicht. Darum geht es nicht. Ne? Aber ich weiß ja, dass viele wie ich wahrscheinlich genau vor dieser Frage, gestehen, was mache ich denn jetzt und wie gehe ich am? Was ist für mich die beste Ausbildung, aus der ich am meisten ziehen kann? Sowohl fachlich als auch wirklich in, in der, in, im Doing, ne, im Daily Business. Ne? Genau. Ne, und du hast ja, man hat bei dir ja auch immer, und das darf man auch nicht vergessen im Vergleich zu einer anderen Ausbildung, immer einen direkten Ansprechpartner, der selbst ein sehr erfolgreicher Makler war. Ja, und ähm, das gibt eine enorm viel Sicherheit, diese, das im Rücken zu haben. Das kommt ja noch mit dazu. Ne? Ja, viele denken ja auch, dass so ein, so ein ich sage jetzt mal, so ein äh, geprüfter Immobilienmakler, IAK-Zertifikat, ja, das irgendwo hängen zu haben, am Ende des Tages ein, ich sage mal, Erfolgsbeschleuniger ist, ja, mhm, weil die Kunden genau. darauf reflektieren. Mhm. Ist das so? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich hatte es ja bisher nicht ne? Ja, aber okay, haben die Kunden äh, mal nachgefragt? Äh, nee, nein. So, das ist ja nein. die Frage. Ja, ja? Du hast vollkommen ne? recht. Ne? Ja. Ne? Ja. Das fragt ja gar keiner ja. danach. Ja? Nee, ja, ne? stimmt. So, natürlich mhm. braucht man einen Fortbildungsnachweis. Gibt es bei uns übrigens auch nochmal im Vorbeilaufen mit dazu. Nur ja, also, um das auch mal ganz klar zu sagen. Ja? Aber, mhm. end of the day, und das ist, was draußen sticht, ist eine Sache: Beherrschst du deinen Job? Korrekt. Und merkt der Kunde draußen, dass du das, wovon du sprichst, kannst. Ja. Und es wird immer so sein, dass ein Kunde da draußen immer dem, der ein Profi ist, und Profi ist man in der Praxis ja. und nicht auf dem Blatt Papier. Korrekt. So und Das soll nicht heißen, dass nicht fachliche Hintergründe, also braucht jetzt gar keiner auf die Idee da draußen zu kommen, dass wir jetzt das Fachliche an sich verurteilen, Nein. Aber nochmal, ich brauche, das will ich auch hier nochmal ganz klar sagen, wenn ich stundenlang auf diesem beschissenen Maklerrecht rum tanze ja, mhm. und, und, und da stundenlange Vorträge drüber halte und du hörst von mir einen Vortrag zum Thema Immobilienmakler qualifizierter Alleinauftrag und ich sage dir, mach das ordentlich und du wirst niemals Ärger mit einem Kunden haben. Mhm. Mhm. Dann ist mhm. das doch tausendmal mehr wert als äh, sieben Stunden Maklerrecht, was alles passieren kann, ja. Mhm. Das kann mhm. nämlich dann alles passieren, wenn du Scheiße baust draußen, mhm. wenn du nicht einen sauberen Job machst, ja. Mhm. Wenn du beim Kunden nicht ablieferst, weil dann hat der Kunde keinen Bock, eine Rechnung zu bezahlen, mhm. ja. Und dann fängst du mit, mit, mit Sicherungsgedöne an, ja, und dann brauchst du diesen ganzen Kladderabsch. habe ich keinen, also ich kann mit meiner ganzen über 30-jährigen Praxis, ja, kann ich ist vielleicht ein oder zweimal passiert, ja, wo ein Kunde durchgedreht ist, ja, Entschuldigung mal, da schlage ich ein Ei drüber und munter putzen weiter. Ja, da brauche ich aber keine, keine Ahnung was, äh, jahrzehntelanges Studium vom Maklerrecht zu machen. Ja. Ja, wenn du deinen Job beherrschst, ja. ich will das nochmal sagen, ja. Natürlich musst du wissen, was wohin gehört äh, und, und, und die Grundlagen, Grundbuch etc. Fachlich muss man topfit sein. Mhm. Absolut. Aber du musst das auch in der Lage sein, in der Praxis dem Kunden zu kommunizieren ja. und den nicht zuzuballern, ja. oder? Ich meine, du ja. hast ja gerade eben mal mitgekriegt, wie ich mit einem Kunden spreche, wenn es um eine Immobilie geht. Wie war das? Ja, vom super, top, top. Also vor allen Dingen, du klärst ja auch auf. Ne? Also das gibt dem Kunden ja auch den Eindruck, dass du eben äh, Bescheid über, weißt über das, was du machst. Du bist der Experte. Und ähm, nochmal zu dem Thema auch Provisionssicherung. Also mir ist es auch bisher noch nie passiert. Okay, in dem Jahr. Ne? Da ähm, das ist der Rolle Kunde haben. nicht. Im Gegenteil. Ich habe sogar schon Kunden gehabt, die sozusagen Trinkgeld am also in Form von irgendwie Geschenken oder eben äh, ne, haben sofort auch bezahlt, nie ein Problem. Und ich glaube auch, es geht ja auch um Vertrauensverhältnis. Und wenn du als Makler deinen Kunden von Anfang an, weil du irgendwelche Riesenpamphlete aufsetzt an, an, an Sicherung, von vornherein auch schon ein Misstrauen dem Kunden gegenüber Klar. kommunizierst, Klar. dann vertraut er dir im Gegenzug ja dann auch in der Regel nicht. Ne? Also es ist immer so ein, so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und was ihr ja auch ähm, sehr hochhaltet und das finde ich auch äh, ähm, wirklich löblich und das ist mir persönlich ja mit meinen Werten auch sehr wichtig, dass ihr diesen ethischen ähm, Aspekt ähm, sehr stark hervorhebt. ja Und auch das natürlich weckt ja auch Vertrauen beim Kunden, ja, dass man äh, jetzt nicht irgendwie sagt, ja wir hauen hier, ähm, wir ermöglichen alles, wir versprechen hier alles, wir wir, wir wir wollen hier erhöhte, erhöhten Kaufpreis irgendwie umsetzen wollen. Das ist ja alles ähm, irgendwo einfach unseriös. Ne? Und das äh, merkt der Kunde, wenn man da wirklich aufklärend tätig ist und sagt, wissen Sie, äh, wir können am Ende, wenn wir viele Interessenten haben, gerne noch versuchen, da mehr zu machen. Aber Klar, das man ist bleibt das Ziel, realistisch. Ja. Ne? Und, ja. und das merkt der Kunde auch. Das gehört auch zum Vertrauen dazu. Wenn du heute noch mal, letzte Frage, wenn du heute noch mal neu starten würdest, was, mhm. wie, wie würdest du vorgehen? Direkt zum Heinz ja, okay, Das ist schön. Also, <lacht> versuche mal ein bisschen auszuschmücken. Aber wenn du es wenn heute noch mal machen würdest, so jetzt ja. mal von vorne starten, ja. was, was wäre der Weg? Oder was wäre aus deiner Sicht der richtige Weg? Ähm, also, viel Marketing auf jeden Fall direkt von Anfang an zu, zu machen. Ne? Mhm. Ähm, viel, irgendwo viel mehr am Kunden noch ähm, zu gucken, wie man da, da viel rausholt. Ja, also, während, während man, wie wir es vorhin ja sagten, ne, ein Objekt ist auch eine Werbeaktion für dich. Ja? Und das würde ich extrem viel mehr ausnutzen. Ihr schlagt ja auch so viele Aktionen vor, was man, ihr habt ja auch eine unheimlich ähm, große, Aufklärung, was mache ich vor einer Besichtigung, wie bereite ich das überhaupt vor, dass das eine richtige Werbemaschine wird. Ja. Und das würde ich auch jedem empfehlen, also von Anfang an immer zu schauen, wie kann ich aus dem aktuellen Auftrag so viel wie möglich rausholen. Für Kooperationspartner auch. Ne? Also, es hängt ja viel mit so einem, so einem Haus zusammen. Versicherer, Rechtsanwälte, mhm. Steuerberater. Genau. Da viel enger schon von Anfang an in die Beziehung zu gehen. Ne? Ich skizziere mal den Weg. Also, das heißt, auf jeden Fall erstmal eine gute Grundlage. Bei uns ist es ja wie ein Business in the Box sozusagen, was man ja. bekommt, ne? von A bis mhm. Z. Aber zumindestens zu wissen, was brauche ich wirklich. In der Praxis, um als Immobilienmakler erfolgreich zu sein yeah. und das dann sauber Schritt für Schritt auch zu erlernen und dann in der Praxis erfolgreich anzuwenden. Oh. Und da ist das Fachwissen ein, ein, ein Teil, der wichtig ist, aber alles entscheidend ist die Praxis selbst. Correct. Und wenn du da keinen hast, der dir das beibringt, dann bist du halt sozusagen äh, der ähm, durstige Mensch in der Wüste, der nach Wasser sucht, oder? Kann man ja, dazu sagen? Ja, natürlich. Also du kannst natürlich, wenn du dich mit Gesetzen aus kannst du dich ja noch und Nöcher auskennen. Wenn du nicht verkaufen kannst, äh, dann hast du verloren auf dem Feld. Dann hast du da auch nichts zu suchen. Genau. Perfekt, Isabel. Vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, einfach mal gerne hier einen Kommentar. Seid ihr vielleicht selber gerade in der Situation als Maklerin oder Makler zu starten und euch auch viele, viele, viele Fragen sich stellen und ihr nicht genau wisst, was ist jetzt der nächste Schritt? Schreibt gerne in die Kommentare und vor allen Dingen auch gerne in die Kommentare, wie seid ihr gestartet? Und lasst uns einen Daumen da und vor allen Dingen ein Abo, ja, damit ihr keine Videos mehr verpasst und keine Podcast-Folgen mehr verpasst und vor allen Dingen folgt uns auf den sozialen Medien wie Facebook, TikTok, Instagram und wo sonst noch überall. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, tschüss.